Dabei hatte es Vox eigentlich richtig gut gemacht. Neben den üblichen Standardszenen von Helene Fischer gab es jede Menge sehr persönlicher Momente zu sehen. Besonders schön waren die zahlreichen Beiträge unzähliger Wegbegleiter von Showmaster-Ikone Thomas Gottschalk. Über Schauspieler Mark Keller bis hin zu Schlagerkolleg innen wie Malte Kelly oder Roland Kaiser. Sie alle bewunderten nicht nur Helenes immer strahlend schönes Äußeres, sondern vor allem die Hartnäckigkeit und Perfektion, mit der sie ihre Karriere stetig vorantreibt. <lacht> Helene Fischer, ihre Omnipräsenz erschlägt selbst härteste Fans. Helene Fischer scheint ein Händchen dafür zu haben, immer das Richtige zu tun. Sie ist ein echtes Glückskind, das weiß die 37-Jährige auch selbst. Ich hatte in all den Jahren so viel Glück, so Fischer in der Doku. Ich bin dankbar dafür, was ich schaffen durfte. Echte Misserfolge habe ich noch nicht erlebt. Und doch... Die Dokumentation auf Vox war nicht der erhoffte Samstagabendkracher. Laut Mediendienst dwdl.de fuhr die Sendung zwar noch solide 6% Marktanteil bei den Umborgenen ein, im Schnitt schalteten 1,14 Millionen Personen die Sendung ein. Doch sind das noch immer weniger, als noch vor kurzem in der Doku auf Sat. 1. Da ergatterte die Show immerhin 8,1% Marktanteil, und dieses Ergebnis wurde bereits als Quotenflop deklariert. Auch das ZDF hatte sich an einer Doku, oder besser einem Musikfilm versucht, der an einem Samstagabend ausgestrahlt weit hinter den Erwartungen zurückblieb. Wahrscheinlich sind mittlerweile selbst die härtesten Fischerfans von der Omnipräsenz der Sängerin erschlagen. Helene Fischer. Das hat mir wirklich wehgetan. Kampf gegen falsche Schlagzeilen. Helene Fischer, 37, versucht so gut es geht ihr Privatleben zu schützen. Dass ihr die ständigen Schlagzeilen und Spekulationen sehr nahe gehen, offenbarte sie jetzt. Helene Fischer. Kampf gegen die Klatschpresse. Helene Fischer ist einer der größten deutschen Schlagerstars und entsprechend groß ist das Interesse an ihrer Person und auch ihrem Privatleben. Doch der 37-Jährigen ist ihre Privatsphäre heilig. Gegen falsche Schlagzeilen in der Klatschpresse geht sie vehement vor. Das sind alles Lügen und wenn es nicht so traurig wäre, dann könnte ich mich einfach nur totlachen. Es ist schon sehr nervenaufreibend und da geht auch viel Energie drauf, offenbarte sie jetzt im Gespräch mit Janin Ullmann. Denn auch wenn sie mit ihren Klagen häufig erfolgreich ist, ein Ende nehmen die Schlagzeilen nicht. Es wird immer weiter geschrieben, egal was ich mache und egal, wie hart wir teilweise dagegen vorgehen. Entsprechend groß ist die Belastung für Helene Fischer. Wie oft wollte ich schon Dampf ablassen und wie oft hat mir das wirklich wehgetan. Neues Album Rausch privat wie nie. Wenn Helene ihren Fans Einblicke in ihre innerste Gefühlswelt gibt, dann über die Musik. Im Rahmen der Vox-Doku Helene Fischer, 15 Jahre im Rausch des Erfolgs durfte ein Kamerateam die Schlagerkönigin nun sogar bis ins Tonstudio begleiten. Dort zeigte sich Fischer emotional wie nie, unter anderem kämpfte sie beim Einsingen des Songs Luftballon mit den Tränen. Für ihr neues Album Rausch hat sie erstmals auch selbst mit an ihren Liedern gearbeitet. Das Ergebnis sind zwei Songs, in denen sie ihrer Community sehr intime Einblicke in ihr Privatleben gibt. In volle Kraft voraus bedankt sie sich bei ihrem Ex-Freund Florian Silbereisen, 40, für die zehn gemeinsamen Jahre zusammen. Hand in Hand ist ihrem jetzigen Partner Thomas Seitel gewidmet.